Ja, orange ist echt für den arsch blau grün rot weiß grau rot nehmen wir mal das so jetzt müssen wir gleich schnell sein hoffentlich klappt es beim ersten mal Bau nicht möglich, was soll denn das? Bau doch ah. weiß hat er eins baut oder nicht? Ich gehe kaputt, hm. ha. War nicht so so ein Mist. geht das nicht? So. Wir können es auch mit nichts anderem probieren. Wir brauchen nämlich ein Landepad, um hochzukommen. Ha. Außer. Er ist 48 weg. Ja super. Und wie hoch ist er? da ist 48 und da ist 36 dann fangen wir da oben an ja, muss halt so bleibt uns ja nichts anderes übrig ja, ja, mach jetzt hier eine. weil das scheint ja hier das klappt ja warum auch immer Ebenfalls kurz grün hm. scheiße er will Partout, nicht das war. Könnten natürlich vom Frachter springen, ja, aber da habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust zu. Also werden wir da hochgehen. Hoffentlich kommen wir bis oben. So. Und dann zwar. da muss ja nur so halbwegs den reißen wir eh wieder ab ganz wichtig die gehen nicht in ganz weiß das ist das schon wieder super so ist der ganze rot ah. was sieht denn am meisten nach Schnee aus das hier Oh, grün? Weiß-orange ist ja mal... Weiß wäre gut, aber ohne orange. Scheiße. Ja, dann... nehmen wir die Farbe. So. Jetzt geht's los. Eins. Äh... Oh ja. 5 6 hoch kommen wir denn 7 8 9 10 11 13 14 15 Oh, gut dann bauen wir uns jetzt ab und zu eine an eine Seite um hoch zu springen. die kommen dann gleich wieder weg So, wo stehen jetzt die Letzte? Hier. Ach was. Cool. Gut, höher geht nicht. Also, da ist eine Plattform, da ist eine Plattform. Hier eine. Da oh, einer. Hm, dann müssten wir wenigstens hochkommen. Jetzt ist nur die Frage, wo ich es hingestellt. Da. So. Kurz ein bisschen aufladen. So. Jetzt wieder links. Aber lieber das Jetpack aufladen lassen, sonst müssen wir unten wieder anfangen. Nein. ah, oh. oh, daneben gesprungen. Das war aber gar nicht gut. So. Alter, ich hab die blaue ausgewählt. Warum sind die ihnen schon wieder orange? Was soll das? Hä, ja, die nicht, aber die hier. Was zum Henker? Oder das wirkt nur wegen der Taschenlampe so. Nee, der ist außen blau. Oh. So, wieder ein Stück höher. Gut, wir haben keinen mehr. Dann können wir jetzt unten die abreißen. Kommen wir nicht dran. So. Gucken, so können wir den abreißen. Da stehen wir drauf. Das war gar nicht gut. So. Dann werden wir den jetzt wieder duplizieren mit E. So. Hm. Gucken, wie die Höhe so ist. Ja, machen noch ein paar. So, und ab da fangen wir dann an. Und zwar... Was oh, jetzt ihn doch da oben drauf? So? So? Jetzt auf die andere Seite? So, wie kriegen wir jetzt den in der Mitte wieder raus? Oh. Müssen wir nur von oben machen. Schade. Okay. Wieder eine Plattform bauen. Wo hochkommen. Da. Da. Wo haben wir denn? Da ist eine. Da noch eine hin. So. Dann können wir wieder ein Stück höher. Guck. Ja. So. Jetzt auf die Seite wieder. Gut. Reißen wir unter uns schon mal. ab Und müssen dann noch ein Stück höher. Und da stehen wir drauf. Okay. Einen können wir noch höher. Nein. Oh, oh, da wollen wir hin. So. Ha. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich den rechten lösche, wollen wir runter. Also lassen wir das einfach. So. Jetzt müssen wir hoch und zwar genau zwischen die. Gut, oh, nicht runterfallen. Das ist das Beste. Der weg, der weg. Zwei, okay, und jetzt der da weg. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. So. der kommt weg ach jetzt kann ich dir da nicht hinsetzen hm, super so. Oho. Jetzt müssen wir erstmal mal gucken. Also der da muss weg. Da ist keiner. Da ist auch keiner. Und hier stehen wir. So. Der da. So. So. Der da. Der muss weg. Und der, und der. Also, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, gucken, wie das von unten aussieht. So. Jetzt werden wir auf jeden einen bauen. Also so, so. Hä? Hier soll er den hinsetzen. so mal. Ha. Nur ein breiter Bau müssen? sehen da nicht so was sehen wir hätten einen Breiter gemusst sag mal ah gut so Gucken, da soll die richtige Ebene erwischen. Der muss weg. So. Da muss einer hin. Da. Da. Der müsste jetzt eigentlich ein fehlt in der Mitte, Alter. Ja. Warte mal, da fehlt auch einer, oder? So. dann kann der wieder weg. Ja. Jetzt geht's es einfacher nach zwei Reihen. Oh Gott. Falsche Etage. Der ist nicht mal hier dran bauen. So. So, so, so. Ich hoffe, wir kommen nicht über die Teilegrenze. So, so. Nein, oh, da sollte der nicht hin. Da soll der hin. So. Sachbar. Was aus Glas platzieren, ist auch eine Kunst für sich. So. So müssen nur gucken, wie hoch wir gehen können, weil das verballert ganz schön viele Teile. Und wir müssen gleich ein Stück höher. Sonst kommen wir nicht mehr nach ran und können es nicht mehr vernünftig sehen. Ansonsten, wenn wir wegen Teile-Limit, dann müssen wir Kleiner bauen. So? Wie sieht denn das von der Seite aus? Ja, bewegt dich doch. So? Ja. Drei ja, sagen wir fünf gehen wir noch hoch. Und dann müssen wir ja, also fünf gehen wir noch nach außen und dann müssen wir langsam wieder nach innen. Also da einer, da so der wieder weg. So. Nein, aha. Dass er den ärgerlicherweise manchmal woanders hinsetzt. So. Weil wir müssen auch noch Innenausstattung und sowas alles mit den. Die Berechnung der Teile einführen. Bisschen ärgerlich, dass nicht dran steht, wie viele Teile wir verbaut haben. Aber da was innen holen lassen müssten wir noch ein paar Etagen hinkriegen. Also das ist jetzt die zweite von den fünf. Und Landeplatz für Flugzeug äh, Raumschiffe müssen wir auch noch bauen, alles. Und wird natürlich dann mit der Community geteilt, dass jeder sich angucken kann. ja kommen kann deshalb ja auch bei einem Portal. Das Dorf ist nur mit dem Fußboden innen drin. Ich habe gehofft, dass er verschwindet. So, also das war die zweite Etage. Jetzt kommt die dritte. Hm, mach den da hinten hin. So. können wir noch ein bisschen höher gehen so. also dann noch zwei und dann muss ich auch überlegen wie ich den Eingang mache Immerhin hat nur jede zweite Etage dadurch Fußboden, dann dürfte das gar nicht so schlimm aussehen. Ein bisschen ärgerlich, dass der schwarz ist, aber eigentlich vom Thema her passt das. Zwei noch. Und dann mal von außen gucken? Oh nein. überlegen, ob wir vielleicht eine Etage dann weglassen. Müssen wir mal schauen. Ja, ich glaube, hier drüber machen wir dann ja, dann bleiben wir bei, also wir gucken mal einmal von außen gleich, wenn wir die hier fertig haben. Aber aufgrund des Teilelimits machen wir dann wohl hier drüber dann keine Erweiterung mehr. das mal von außen an die höhe schon reicht jo. das müsste eigentlich schon gehen dann bauen wir jetzt fünf einfach nach oben falls der mich lassen würde. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und dann machen wir Warte eins. <lacht> Sechs und dann so wieder zu. Und gehen da drüber wieder. Oh, so. Wieder kleiner werden dann. Brauchen wir uns schon mal eine Seite, damit wir dran denken. Wo wir den jetzt hinsetzen? Ja, doch, da ist richtig. So. Gut. Dann. Da. So, den dann hier hin. Wir brauchen gar nicht zu bewegen. Noch, also zur Zeit. Müssen wir mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann wieder nach innen. So, Noch scheint es ja gut zu funktionieren. Innen wird wieder lustig, weil er sonst wo die Teile hinbauen will. So. Hoffentlich klappt das mit den Teilen. Aber momentan sieht es ja noch gar nicht so schlecht aus. So, da, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und danach hier. nein hier hin. so so Ein Stück hier so. ah funktioniert. Das ist doch gut. Da hinten eins, zwei, Sieben und dann noch hier. Rein hier. Hier wollen wir hin. Nein, da. Oh. Cool, wenn wir das von hier unten stehen zu bekommen, weil wird schwierig hier innen hochzukommen. Obwohl da war ja so ähnlich wie Stufen haben müsste das eigentlich vielleicht funktionieren. So hier. Da hatten wir noch weiter gebaut nach oben. Also hier. Ja, gut. Man muss richtig aufpassen, dass sie nicht in der Reihe verrutschen. So, jetzt hier. So. Und dann müssen wir gleich erstmal Wände zubauen bis auf eine Dafür müssen wir aber mal gucken wie rum wir eigentlich stehen Also da unten ist zwar das Portal aber das heißt ja nichts Also, da ist vorne. Jetzt die Frage, wenn wir durch ein Portal gehen, können wir hinten raus? Oh, oh, hoffen wir einfach mal. Also, können alle bis auf die Wand dazu. Dann machen wir jetzt die Wand zu. So, damit ich das nicht vergesse, dass die jetzt zukommen. Es jetzt soll ja schließlich auch keiner rausfallen. Gott hat er den jetzt hingebaut? Alles richtig. Der ist irgendwo anders. So. kann mal, warum will er da keinen hinsetzen? So. bin gar nicht so sicher, ob wir unseren Basiscomputer hier hochkriegen. Ich glaube eher nicht. Machen wir am besten, bevor wir das Dach machen. Innen. Weil das sind sehr viele Teile, die wir gerade verbauen. So. Natürlich hat man, weil der Fuß äh, wegfällt, wenn man nach unten geht, richtig coole Gl Glaswände. Denn die denn natürlich alle da hinsetzt, wo sehen sollen. So. Also irgendwie glaube ich habe ich mich erkältet. So. Da. Wenn man das mit den Glitschen besser könnte, kann man natürlich viel schönere Sachen bauen, ist klar. So, das kann ich so gar nicht. Also baue ich das so, wie es mir möglich ist. So. Aha. Gut, die Wand da bleibt erstmal auf. so ineinander die Bauteile fehlt einer, so. Da fehlt wieder einer. Nein, da, oh. nein, hier, da. So. Bald haben wir es geschafft. Die Außenwände. Jetzt Müssen wir mal überlegen, wie groß ist so ein Flugzeug? Äh, oh scheiße. Ich meine natürlich Raumschiff. Ich sage immer Flugzeug, keine Ahnung. Wegen dem Eingang... so vier mal vier Felder dürfte eigentlich reichen. Oder? Eins, zwei. eins, zwei, drei, vier. Da müsste man doch reinfliegen können, oder? Ach, das sind fünf. Okay. Also kann man da reinfliegen? Ha. Ja, wir machen vielleicht ein bisschen breiter. So, das ist vorne. Also kommen erstmal, wie viele sind das? Sechs haben wir gesagt, ne? Zwei. Hm. Ja, zwei ist gut. das zwei hoch erstmal da müssen wir mal gucken wo die Mitte ist so also eins, zwei, siebzehn wir fünf breit machen wollen, sechs auf jeder Seite. Eins, zwei, ja, fünf, sechs. Ja, so eins, zwei, drei, vier, ja, fünf, sechs. Dann haben wir einen Eingang, den wir dann noch bearbeiten müssen. Da habe ich auch schon null Idee, wie. Vielleicht müssen wir noch eine Reihe wieder entfernen, nach links und rechts. Das müssen wir dann mal sehen. So, und zwar hatte ich gedacht wir nehmen die Würfel und da können wir ja dann das Fenster einbauen also wir nehmen das ja wir müssen einen, wir einen Kreis machen wollen oh, ja. eine Reihe entfernen es so. war schön und gut, dass er uns den so hinstellen will. Also. Die Farbe da. Gut, oh, das geht. Das ist ja cool. So. Boah, da kann auch keine Sau reinfliegen, oder? So Ah. Wir können den Würfel nicht also wenn wir ihn drehen, müssen wir ihn von der Hand platzieren. Moment, ich muss auch noch Kissen hochschütteln. So. Also wenn man drehen wollen. Muss man von Hand platzieren, weil er dann nicht mehr einsnappt. Deshalb. Wir können ja mal gucken wegen den Lampen. Wo haben wir denn? Da. Also, das soll ja. Ja gut, hier ist kein Nebel, ist jetzt der Effekt ein bisschen Aber ich habe doch hier eben wie weit wenn wir die in o. in blau wie sieht denn das aus wenn der da hängt Mit dem grünen Leuchten ist das natürlich für den Arsch. Hm. Wenn wir davon jetzt ganz. Ah, der Trick ist ja witzig. Ach, bei Baukamera gilt auch als. Ah. Also, das Leuchtende ist nur, wenn man in der Nähe ist. Können wir den in Rot? Geht das? Oh ja, das geht. Jetzt geht's los. Was ist denn die Mitte von so einem Kasten? So. Alter, snappen die nicht ineinander, die blöden Dinger? Hey, auf die Seite wollte... ah. können wir nicht wählen. Ah doch können wir. Einmal andersrum drehen bitte. Ha, so Kamera will mich da nicht haben. So. Ungültige Position. Warum das dann? Ja, macht doch mal da. So, ja die leuchten nicht, sind ja nicht angeschlossen, logisch. Nein, ich habe die falsche Tasse gedreht. Super. Da. ist ha, schwebt jetzt nicht gut so Oh, ich muss sie einzeln verbinden ja kaputt das ist ja nicht deren ernst jetzt hier. Nipp mal einander, aber man muss die einzeln verbinden. Nein, man geht das einfach. Weil er diese Punkte nicht anzeigen will, ist er nie wiederfinden. So. So, ist jetzt die Frage. Machen wir hier vielleicht Blöcke in schwarz, also ganze Blöcke. Also hier. Und legen da dann auch diese Platten hin würde ja natürlich ein bisschen besser leuchten dann, ne? Ja, das machen wir auch mal. So. Also. Der Würfel... mal welche Farbe hatten die denn? Ach, super ich eine Farbe ausgewählt habe ne? da so die hatten blau wie die Fenster ja stellen einen schwarzen. Wenn da jetzt das Rot wäre natürlich besser, ne? Dann machen wir die in derselben Farbe. Den hier duplizieren. Da hinsetzen. Da. So. Jetzt müssen wir da wieder Strom anschließen. So. Oh, uh, da waren die Platten. Rot. Dann legen wir natürlich auch eine bis nach ganz innen. Viel Abstand ist. So. Und jetzt? So. Oh. Kleines Stück tiefer. Ein, oh. So. Ach so. Hä? Was soll das jetzt? Okay, das müssen wir noch mal machen. Hat wohl nicht funktioniert. Können wir aufhören, das da einmal? Ist nicht sein Ernst jetzt? Wald oben man Der ah, soll mich da nicht bauen. Ebenfalls funktioniert. Oh, was zum. Lässt er mich nicht platzieren? Alter, warum lässt er mich dir jetzt nicht platzieren? Ups. Shit. So, das lasse ich doch da platzieren. Ah, jetzt auf einmal. Ah, wir haben oben die zu weit links gebaut. Okay, dann werden wir das gleich noch mal ändern müssen. So Kabel. So. so. Dürfen wir dasselbe Spiel auf der anderen Seite machen. Also. So. Was geht das wieder los? Na, ist das einplatzieren und dann doch wieder nicht. Lass mich doch bauen. dich platzieren. Das ist ja nicht weit. Auf der anderen Seite hat es geklappt. Oh Herrgott, lass ich doch... Es ist doch weiß. Nicht wahr sein das verlass nicht rot anzeigt drüben die platten hat er rot angezeigt dann durfte ich so platzieren wie es er drehe. Ich will auf der Seite... Ach, was, jetzt auf einmal. Ja, super, so sieht die auch aus. Ich halb in der Wand. Geht doch. So, Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. Hä? Wie das jetzt hingelegt? Die da sind nicht angeschlossen. So und das muss hm, dahin. Oh, so. Ha, oder lassen wir die obersten weg? Leucht nämlich halb im Raum.